Weiter geht es mit den Bereichen G und H aus dem Buch Was ist eine gute Frage? von Frank Faulbaum, Peter Prüfer und Margret Wexroth. Bereich G lautet Weiß nicht Kategorie. Da geht es um die Frage, ob man explizit eine Weiß nicht Kategorie bei Einstellungsfragen einfügen sollte oder ob man die lieber weglassen sollte. Hier kann man sehr lange über die Vor- und Nachteile nachdenken und es gibt auch jede Menge Literatur dazu. Angaben dazu finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt im Buch. Und der Vorteil von einer Weiß-nicht-Kategorie ist, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, die Antwort sozusagen zu verweigern, wenn sie zu einem bestimmten Thema gar keine Einstellung haben. Der Nachteil ist, dass man auch Leute eventuell dann in diese Weiß-Nicht-Kategorie reinbekommt, die einfach zu bequem sind, über die Frage nachzudenken oder ähnliches. Das heißt also, bei der Weiß-Nicht-Kategorie, wenn man sie explizit anfügt, hat man tendenziell dieses Problem, dass die Leute aus Bequemlichkeit in diese Kategorie reingehen. Wenn man sie nicht angibt, hat man tendenziell das Problem, dass eben Leute die Frage beantworten, die eigentlich gar keine Einstellung dazu haben oder gar keine Ahnung von dem Thema. Deshalb ist die Empfehlung aus dem Buch, dass man eine Weißnicht-Kategorie immer dann anbietet, wenn es sich um recht spezielle Themen handelt, wo man davon ausgeht, dass die Leute sich eventuell noch gar keine Meinung dazu gebildet haben. Wenn es allerdings allgemeine Themen sind, bei denen man davon ausgeht, dass jeder die Möglichkeit hatte, sich eine Meinung dazu schon zu bilden, dann sollte man die Weißnicht-Kategorie dann weglassen. Der Bereich H ist der Kontext der Frage bzw. die Fragensukzession, also in welcher Reihenfolge man die Fragen im Fragebogen anordnet. H1, Frage wird aufgrund vorangegangener Frage nicht korrekt interpretiert. Da haben wir hier folgendes Beispiel im Buch. Zunächst werden die Leute gefragt, haben die fachlichen Anforderungen ihrer Arbeit zugenommen oder sind sie gleich geblieben oder haben abgenommen? Und dann kam direkt die nächste Frage, erwarten Sie, dass die fachlichen Anforderungen in Ihrem Berufsfeld in den nächsten Jahren zunehmen werden? Das heißt, hier geht es jetzt dann nicht mehr um die eigene Arbeit, sondern allgemein um das Berufsfeld. Und da die Fragen so direkt hintereinander wegkommen, kann man davon ausgehen, dass einige das dann durcheinander bringen und die zweite Frage dann nicht korrekt beantworten in Bezug auf ihr Berufsfeld, sondern speziell auf ihre persönliche Situation. Deshalb ist hier die allgemeine Empfehlung, Fragen, die nicht so direkt miteinander zu tun haben, weil sie eben Unterschiedliches abdecken, so wie hier die eigene Arbeit und die, das allgemein das Berufsfeld. Möglichst klar voneinander trennen, beispielsweise indem man verschiedene Fragenblöcke macht oder indem man Einleitungssätze davor stellt, in denen nochmal genau klar gemacht wird, um was es in der folgenden Frage gehen soll. Und dann haben wir H2, den Halo-Effekt. Wenn man die Leute fragt, sind sie gegenwärtig erwerbstätig? Und dann anschließend fragt, wie beurteilen sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage? Dann hat man sozusagen einen Ausstrahlungseffekt von dieser ersten Frage weil die Person bei der ersten Frage sich darüber Gedanken gemacht wie ist meine momentane Erwerbssituation, und dann praktisch in eine positive oder negative Stimmung gerät, je nachdem, wie die eigene Erwerbssituation momentan aussieht. Und dann wird die zweite Frage, die Beantwortung der zweiten Frage, eben dadurch beeinflusst. Das heißt, die Person würde dann vermutlich eher, wenn sie jetzt gerade selber nicht erwerbstätig ist, dann die allgemeine wirtschaftliche Lage eher negativ einschätzen. Kann man dem begegnen? Auch hier gilt wieder, die Fragen möglichst deutlich voneinander trennen oder eben die Reihenfolge so anpassen, dass solche Ausstrahlungseffekte möglichst gering gehalten werden, indem man eben die Reihenfolge hier ändern würde. Man fragt erst die ganz allgemeine Frage ab zur wirtschaftlichen Lage. Da kann man davon ausgehen, dass die für die meisten Personen relativ neutral beantwortbar ist. Und dann erst die speziellere persönliche Frage. Soweit zu den Bereichen G und H.